Als ganz neues Feature ist der Malstift hinzugekommen. Was man damit machen kann, schauen wir uns in diesem Video an. Wir haben hier ein Programm, in dem wir unser Objekt mit Hilfe der Neigungssensoren steuern. Nun verwenden wir die Bausteine aus der Kategorie Malstift. Zuerst einmal verwenden wir Schalte Malstift ein. Wenn wir das Programm testen, Sehen wir nun, dass unser Objekt eine Marschspur hinterlässt. Mit den Malstiftbausteinen können wir also während unser Programm läuft, zeichnen. Wir können dieses Programm nun erweitern. Hierfür nehme ich die Bausteine, wenn der Bildschirm berührt wird. Sowie wische Mahlspur weg und Stempel. Siehe da, zusätzlich zur Maßspur können wir, wenn wir auf den Bildschirm tippen, die Maßspur löschen, sowie einen Stempel vom Objekt erzeugen. Ich bin schon gespannt, wie du den Mahlstift einsetzt.